Oh, also jetzt bin ich ganz schön verblüfft. Das sind zwei 200 Volt Kondensatoren, Elkos aus Netzteilen, nur mit normalen Keramikkondensatoren die Gleichrichterbrücke kennt ihr. Habe es ans Gehäuse von dieser Lampe angeschlossen. Also normalerweise ist das geerdet. Ja, ist geerdet. Hat so einen Stecker, da ja, ist eine Erde mit drin. Und bin hier vom Minus aber auch noch auf die Erde gegangen. Also habe ich den jetzt eigentlich zwischen Erde und Erde geschalten. Und wenn man guckt, wie viel Volt da jetzt hat. Ich habe gedacht, ich sehe ihn nicht richtig. Vorsicht. So, da sind wir drauf. Seht ihr das hier? 320 Volt, 320 Volt, hat ungefähr, hm, na gut, gestern Abend habe ich es angesteckt. aber die Dinger haben sich echt auf 320 Volt aufgeladen. Das soll mir mal jemand erklären. So, mal gucken, ob ich jetzt einen verwischt bekommen oder nicht. Eigentlich mag ich das überhaupt mit Kondensatoren kurz schließen. Wow, ähm okay, da war ordentlich Saft drauf gewesen. Jawohl, mehr als ordentlich. Wow, krasse Sache. Freie Energie, johe.